Taschen zu einer neuen Folge von den Testpiloten, wir wollen euch mal beziehungsweise ich möchte euch mal vorstellen mit welchem Programm wir denn hier die ganzen Videos drehen und bearbeiten. Ich benutze für diese Aufnahmen die ich jetzt so mache mein, ganz normal mein Handy und ein Mikro. Tata, ja, das Mikro. Und ansonsten benutze ich Camtasia Studio derzeit 9. Ich habe äh, mir das einmal gekauft und die ganzen Updates, die mir noch dazu kommen würden, äh, kriege ich halt kostenlos dazu. Genau, das benutzen wir und das zeige ich euch jetzt. Nach dem Intro. So, herzlich willkommen auf meinen Laptop. Um erstmal überhaupt ein Video aufzunehmen, könnt ihr das ganz einfach am Anfang. Da scheint dann einfach so ein, ein kleiner Bildschirm, ein kleines Fenster und da könnt ihr dann auswählen, ob ihr nun den Bildschirm aufnehmen wollt, den Bildschirm und äh, eure Kamera, die ihr am Laptop habt oder eine Webcam, also das beides. Oder ihr macht einfach nur Camtasia aus, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dann kann man hier schon mal so ein Video hier einfach reinziehen oder ihr klickt einfach auf Medien importieren so wie es da gerade stand und dann könnt ihr das äh, könnt ihr euch einfach ein mp3 äh, mp4 oder mp3 geht natürlich auch auswählen und dann könnt ihr die hier bearbeiten so, so ein kleiner Überblick ihr könnt dann hier sobald ihr das dann hier drin habt das euch dann auch hier hinziehen. Ihr könnt es auch direkt aus dem Ordner hier reinziehen, geht natürlich auch. Und dann könnt ihr hier so einiges, hier sind die ganzen Bibliotheken. Hier habt ihr so ein kleines Menü, also hier sind die Medien, ja, Medienmenü, Anmerkungen. Da kann man das einfach so hier reinziehen? Doppelklick. Was reinschreiben. Hier unten kann das dann auch noch verschieben. Ja, dann gibt es hier noch ganz viele andere Sachen. Ich auf alle klicke, Pfeile, Formen, kann man hier auch noch was äh, verpixelt machen oder hervorheben, geht natürlich auch, ja das nehmen wir jetzt mal wieder weg was ist das jetzt hier oben ähm, ja, ganz viele Sachen verrückte Zeichen, ja Übergangseffekte, das passt jetzt sehr gut wenn ich jetzt zum Beispiel den hier nehme der ist mir immer zu schmal da kann man das hier auch ändern auf der rechten Seite wenn ich es zum Beispiel breiter mache oder die Zeichenzeit verlängere geht auch aber hier verhalten ist immer sehr cool ich kann zum Beispiel hier einfach treiben ich habe das jetzt einfach gegriffen und hier reingezogen und jetzt pass mal auf was passiert der schwebt dann hier so rein und sobald dann die Zeit vorbei ist schwebt er einfach wieder aus da gibt es dann auch ganz viele Sachen hier wieder auf der rechten Seite ein kann er treiben oder schwingen und dessen pulsieren zum beispiel und aus machen wir dann schrumpfen zum beispiel ja. können wir uns auch mal da kurz angucken wie es dann aus aussieht Piloten, ähm, wir euch mal, mal pulsierter ich euch jetzt schrumpfter was haben wir noch animationen hier kann ich zum beispiel dieses zoom und schwenk ja, der ist Typen, ganz nah ran wie sieht das dann aus dann zoomt da mir einmal mir ran, dann kann ich später, Hier in der Zeit sieht man dann hier unten wie es passiert, ich einfach wieder rauszoomen, kannst du, ob wir dann nach links oder rechts oder nach unten schieben. Wenn ich die beiden hier einfach anklicke und dann auf Entfernen drücke, dann verschwindet es wieder. Ja. Zack, Cursor-Effekt. Haben wir jetzt leider hier nicht keinen Cursor, aber ich benutze dann immer dieses Hervorheben hier. Und beim Rechtsklick und Linksklick könnt ihr auch noch extra einen Sound machen oder eine Welle, eine Zielscheibe, gesprochener Kommentar. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sogar noch was dazu, sobald ich hier drauf drücke. Läuft dann hier der Zeiger los. Kann ich euch einmal zeigen? Am besten wo ich mal nichts sage, hier, ich drücke also hier rauf und rede weiter und das wird jetzt alles aufgenommen. ich jetzt auf Stop drücke, dann speichert er das einmal und dann habe ich es, hier ist es, genau. Dann kann ich das hier auch wieder verschieben, so wie ich möchte. Ich entferne das jetzt wieder, Audioeffekte nehme ich sehr gerne, Lautstärkeausgleich, Einblenden, ausblenden ist auch eine coole Sache clip habe ich auch schon mal in einem Video eingesetzt, macht sich auch wunderbar. Ich ich euch einmal zeigen, äh, hier genau, also klickt er dann hier oben rauf und dann könnt ihr hier einfach das Tempo oder die Minuten verändern. Hört sich dann äh, meist sehr lustig an, ja. Visuelle Effekte, wenn ihr hier ein Greenscreen habt, habe ich aber noch nie gemacht. Hier haben wir auch wieder die clip und dann hier Untertitel könnt ihr noch eingeben und Interaktivität, ja, ein Quiz einbauen, genau. Das wäre so das Wichtigste, was ich euch hier zeigen könnte. Ich benutze das dieses Programm, ja, Camtasia Studio 9, müsste das jetzt schon sein. Sehr gerne, also bestimmt schon seit ein, zwei Jahren. Meistens für Familienfeiern, also Familienfeiern, wenn man hier eine Geburtstag hat, dann mache ich da meistens ein Video. Und Schneide so das Leben zusammen. Auch mal, da können noch mal anderthalb Stunden, zwei Stunden Videos rauskommen. Geht alles mit dem Programm. Das ist wunderbar. Jo. Ja, kann ich euch jetzt erstmal auch weiter glaube ich, gar nicht zeigen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich stellt eure Fragen. Ich beantworte die euch gerne oder mache ein Video dazu. Ja, ja dann sehen wir uns gleich auf meinem Sessel wieder genau die kann man auch sogar sehen ja 6 minuten 40 jetzt, ich werde es natürlich noch zusammenschneiden dann ist es kürzer ja. bis gleich ja wie ihr gesehen habt es ist also ein total intuitives, einfaches, geniales Programm ich kann da nur sagen 5 von 5 Sternen Astrein. Hier unter dem Video, in der Beschreibung könnt ihr euch das ganze auch angucken und kostenlos holen. Wenn ihr es denn kostenlos geholt habt, dann habt ihr immer noch oben rechts, unten links, oben groß ein Wasserzeichen. Als Währung für Camtasia. Äh, ist okay, mich hat es genervt, deswegen habe ich mir gleich die Vollversion gekauft. Einmal gekauft, ein Leben lang kann ich das jetzt nutzen. Mit allen Updates. Also hier unter dem Video in der Beschreibung einfach draufklicken, dann könnt ihr euch das ganze mal in Ruhe angucken und Leute, ganz wichtig, vergesst mir nicht zu abonnieren. Nein.